Prävention der Exacerbation von chronischer Pankreatitis und Darmkrebs. Pankreatitis ist eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Wir wissen, dass für die allgemeine Gesundheit und für die Gesundheit der Bauchspeicheldrüse einfache Dinge erforderlich sind. Richtige Ernährung ohne Chemie. Farbstoffe, Geschmacksstoffe, Konservierungsmittel Antibiotika und andere Zusätze sind unerwünscht. Kein Alkohol und Tabak. Zumindest ihr Minimum Minimum. Regelmäßige Mahlzeiten. Wie können NSP-Produkte helfen? NSP-Produkte sind perfekt für alle, die aktiv vorbeugen möchten. Probleme zu vermeiden ist viel profitabler als sie zu lösen. Dieser Ansatz gilt auch für die Gesundheit. Bei strengen Diäten, einer Verletzung der Diät, kann die Muskelmotilität im Verdauungssystem gestört werden. Muskeln sind überall im Verdauungssystem vorhanden. Von der Mundhöhle bis zum allerletzten Ort. Peristaltik und Muskelbeweglichkeit sind sehr wichtig. Und hier ist der Grund, die Krankheit beginnt oft damit dass Substanzen in die entgegengesetzte Richtung zur richtigen Richtung geschleudert werden. Dieses Problem wird Reflux genannt und kann überall im Verdauungssystem auftreten. Dies ist der Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre. Dies ist der Rückfluss von Galle aus dem Darm in den Magen und möglicherweise in die Speiseröhre. Das ist eine Entzündung in der Bauchspeicheldrüse. Andere Ursachen für eine Pankreatitis sind Probleme mit der Gallenblase und den Gallengängen. Loklo fördert die richtige Richtung bei der Förderung der Inhalte des Verdauungssystems. Dies ist ein Produkt, das hilft, den Muskeltonus und die ordnungsgemäße Funktion aufrechtzuerhalten. Loklo ist eine einzigartige Kombination aus Naturfasern. Loklo ist ein hervorragendes natürliches Entgiftungsmittel. Essen mit negativen Kalorien. Loklo enthält weniger Kalorien, als der Körper benötigt, um es durch das Verdauungssystem zu transportieren. Dies ist für eine gesunde Passform unerlässlich. Darmzotten, hier setzt das Lymphsystem an. Und genau hier erklärt sich warum Loklo effektiv als Entgiftungsmittel wirkt. Aber zurück zur Pankreatitis. Pankreatitis ist eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Die Hauptursachen für eine Pankreatitis sind Alkohol und Steine in der Gallenblase. Pankreatitis ist gefährlich. Innerhalb der Bauchspeicheldrüse werden die eigenen Enzyme der Bauchspeicheldrüse aktiv. Die Selbstverdauung der Bauchspeicheldrüse ist gefährlich. Die Zerfallsprodukte gelangen in den Blutkreislauf und können andere Organe, sogar das Gehirn, schädigen. Aktivierung von Enzymen in der Bauchspeicheldrüse Dies ist darauf zurückzuführen, dass Galle in den Bauchspeicheldrüsengang gelangt, wo Galle nicht sein soll. Diese Aktivierung muss erfolgen, wenn Galle und inaktive, Pankreasenzyme aufeinandertreffen. Woher? Im Zwölffingerdarm. Die Verbindung mit den Gallenwegen ist direkt. Der Rückfluss von Galle in die Bauchspeicheldrüse sollte normalerweise nie auftreten. Galle aktiviert Pankreasenzyme. Normalerweise geschieht dies im Zwölffingerdarm. Wenn Galle in die Bauchspeicheldrüse gelangt, ist eine Enzymaktivierung unvermeidlich. Die eigenen Enzyme der Bauchspeicheldrüse zerstören die Bauchspeicheldrüse. Die Selbstverdauung der Bauchspeicheldrüse ist ein gefährlicher Zustand. Warum kann Galle dorthin gelangen, wo sie nicht sein sollte? Die anatomischen Merkmale der Ausführungsgänge können eine wichtige Rolle spielen. Die Struktur der Ausführungsgänge kann unterschiedlich sein. Am glücklichsten waren die Besitzer einer Kapitalaufteilung, die den Rückfluss von Galle fast vollständig ausschließt. Laut Wikipedia können Probleme in der Gallenblase den Zustand der Bauchspeicheldrüse negativ beeinflussen. Mechanische Kompression mit großen Steinen in der Gallenblase. Entzündliche Prozesse. Toxische Wirkung. Der Zustand der Gallenblase sollte möglichst gesund sein. Dies trägt dazu bei, die Bauchspeicheldrüse gesund zu halten. Wie kann man der Gallenblase helfen? Lecithin Vor Ihnen eine Erklärung, wie hohe Cholesterinkonzentrationen in der Galle die Bildung von Steinen hervorrufen. Auch Lecithin wirkt nach dem Prinzip je mehr desto besser zur Vorbeugung. Was kann Galle und Cholesterin binden und aus dem Körper entfernen? Galle kann aktiv aus der Galle herausgepresst werden. Dann im Darmlumen abbinden und aus dem Körper entfernen. Dadurch werden die Gallenwege freigelegt. Der Körper schont Ressourcen. Es ist die Einsparung von Ressourcen, die die umgekehrte Aufnahme der Galle im Darm und ihre Rückführung in die Leber erklärt. Bindung der Galle im Darmlumen Ich betone, irreversible Bindung eine, die es der Galle nicht erlaubt, zur Leber zurückzukehren. Ausscheidung von Galle Übrigens werden auch überschüssige Fette, Cholesterin und Toxine sowie pathogene Mikroflora entfernt. Gesunde Ballaststoffe sind eine facettenreiche Verbesserung der Gesundheit. Der Körper bildet aktiver neue Galle, Cholesterin wird aktiver oxidiert, sein Blutspiegel kann auf diese Weise gesenkt werden, eine konstante, tägliche Zufuhr von natürlichen Ballaststoffen. Was kann außer Locklo noch als Sorptionsmittel verwendet werden? Fette Grabber Fahrtgrabber dienen nicht nur der Aufnahme von überschüssigem Fett. Und das nicht nur in Abnehmprogrammen. Dies ist ein ausgezeichnetes Sorptionsmittel, das hilft, die Galle nach der aktiven Anwendung von choleretischen Mitteln zu binden. Dies ist ein ausgezeichnetes Sorptionsmittel, das hilft, die Galle nach der aktiven Anwendung von choleretischen Mitteln zu binden. Fahrtgrabbers helfen bei der allgemeinen Entgiftung, indem sie überschüssige Fette, Toxine und Krankheitserreger entfernen. Loklo und Fahrtgrabbers, ursprünglich entwickelt, um das Körpergewicht zu kontrollieren und den Cholesterinspiegel zu optimieren. Lockloh und Fahrtgraber, absorbieren Galle, überschüssige Fette und Toxine von Krankheitserregern und entfernen sie aus dem Körper. So sind die Verbesserung des Verdauungssystems und die Vorbeugung von Herz- und Gefäßproblemen miteinander verbunden. Es ist bekannt, wie viel Aufwand in den Kampf gegen hohe Cholesterinwerte gesteckt wird. Sie können einfache Aktionen ausführen, die viele Organsysteme auf viele Arten heilen. Viele Organsysteme Die Nieren, Lymphe, Immunsystem, werden auch weniger Toxine bekommen, wenn es gesunde Ballaststoffe in der konstanten Aufnahme gibt. Wir sprechen also von Prävention. Was sollte ein gesunder Mensch tun, der keine Gesundheitsprobleme anhäufen möchte? Reinigen Sie regelmäßig die Gallenblase und schützen Sie die Bauchspeicheldrüse. Kehren wir zur Galle und Bauchspeicheldrüse zurück. Damit sich die Galle im Darm binden kann, muss sie dort gesammelt werden. Galle muss aktiv ausgeschieden werden. Aktive Gallensekretion ist durchaus organisierbar. Magnesium, Super-Omega-3, Lebergesundheit Sie können gleichzeitig verwendet werden. Magnesium und Super-Omega-3 Diese Produkte können kontinuierlich eingenommen werden. Liver Health kann intermittierend verwendet werden, um die Gallensäure zu verstärken. Zum Beispiel eine Woche bewerben, eine Woche frei. Eine Stunde nach der Mahlzeit, mit der Magnesium eingenommen wurde, Super Omega 3. Lebergesundheit. Der richtige Zeitpunkt für die Einnahme von Sorgenzien. loklo Löffel und 300 ml Wasser. Oder Fahrtgrabbers 3 bis 4 Kapseln und 300 ml Wasser. Oder unser geliebtes Ultrabiom ein Sachet und 300 ml Wasser. Lizitin eine Kapsel zu jeder Mahlzeit oder zwei Kapseln zweimal täglich. Was ist wichtig zu wissen für Menschen, deren Gallenblase entfernt oder ausgeschaltet wurde? Zusätzlich zu Lecithin, Super Omega-3, Loklo, oder Fadgrabbers oder Ultrabiom. Sie brauchen noch Calcium, Gripine und nützliche Mikroflora. Wichtig! Die Entfernung der Gallenblase gilt als zusätzliches Risiko für einige Krebsarten. Einschließlich Darmkrebs. Behinderte Gallenblase. Die mit Steinen gefüllte Gallenblase erfüllt ihre Funktion nicht, schafft im Wesentlichen eine Situation in der Nähe der entfernten Galle. Galle wird produziert und gelangt nicht in die Gallenblase. Im 24-Stunden-Modus wird sieben Tage die Woche Galle in den Darm geleitet. Der Mechanismus der Karzinogenese wird durch die extreme Aggressivität der Gallensäuren erklärt. Sie verletzen die Schleimhaut und provozieren chronische Entzündungen mit hohem Malignitätsrisiko. Die Art und Weise, wie sich schlechte Zellen im Körper ausbreiten, ist seit langem untersucht worden. Was sollten Menschen mit einer nicht funktionierenden, oder entfernten, Gallenblase tun? Neben Schutzmaßnahmen in Bezug auf die Bauchspeicheldrüse sind auch gezielte onkoprotektive Maßnahmen erforderlich. Was ist wichtig zu wissen für Menschen, denen die Gallenblase entfernt oder abgeschaltet wurde? Zusätzlich zu Lizitin Super-Omega-3, Loclo, oder Fahrtgrabbers oder Ultrabiom. Sie brauchen noch Calcium, Grippine und nützliche Mikroflora. Calcium mit Vitamin D, wird verwendet, um Gallensäuren in Salze umzuwandeln. Dies ist eine Neutralisationsreaktion, die hilft, die schädlichen Auswirkungen von überschüssiger Galle auf den Darm zu reduzieren. Kalzium mit Vitamin D. Sie können sechs bis acht Mal täglich eine halbe Tablette einnehmen. Diese Art der Verabreichung trägt dazu bei. Die Kontaktzeit mit der Galle zu verlängern und die Wirksamkeit der Gallenneutralisation zu steigern. Grippine mit Protektoren Die onkoprotektive Wirkung natürlicher Antioxidantien und Pflanzenextrakte ist auch für den Darm notwendig. Eins bis dreimal täglich eine Tablette mit einem Glas Wasser. Nützliche Mikroflora Es kann abgewechselt werden. Trinken Sie ein Monat lang jedes Produkt dann das Nächste. Sie können sich den ganzen Tag abwechseln. Zum Frühstück Probiotikum Elfter. Zum Mittagessen Coagulans. Zum Abendessen Bifidophilus. Bei bereits aufgetretenem Darmkrebs fehlt meist die nützliche Mikroflora. Es ist unmöglich, Krebs mit Lebensmitteln zu heilen, die nützliche Bakterien enthalten. Drastischere Maßnahmen sind erforderlich. Aber Darmkrebsprävention ist möglich. Nutzen Sie alle Möglichkeiten der Erholung. Seit mehr als 50 Jahren setzt sich NSP dafür ein, dass Menschen auf der ganzen Welt ihre Gesundheit erhalten und verbessern. Wir erstellen ehrlich. Jede Woche produzieren wir Millionen von Kapseln, Tabletten und anderen Produkten. Wir wissen, dass sie ehrlich produziert wurden, weil wir sie selbst hergestellt haben. Wir kennen unsere Zutaten. Authentische Qualität beginnt bei reinen, starken und nachhaltigen Zutaten und vor allem bei deren Herkunft. Wir untersuchen Feldfrüchte, überwachen Erntepraktiken, testen Reinigungs- und Verarbeitungsmethoden. Wir prüfen unsere Rohstoffe auch solche, die von langjährig zuverlässigen Lieferanten stammen. NSP stellt seit 1972 Produkte von höchster Qualität her.